Die Hauptaufgabe von Konstrukteurs sind Zeichnungen oder 3D-Modelle von Einzelteilen oder Baugruppen für Maschinen, Geräte oder Anlagen am um Computer zu modellieren. Etwas am Schönsten, was ich finde der Konstrukteur zu sein, ist die Kreativität, die man noch den Beruf hat. Natürlich kriegt man die Aufträge von der Arbeitgeber und muss nach gewissen Vorschriften arbeiten. Aber neben dem hat man noch genug Freiheiten, um auch selber entscheiden können, was wie wo genau ist. Auch etwas, was ich sehr schön für den Konstrukteur sehe, ist der Teil, den man selber konstruiert hat, in einer Maschine zu sehen, die bald verkauft und in Betrieb genommen wird. In meinen Augen ist die Firma einfach super. Jeder ist hilfsbereit, die Fragen werden schnell und verständlich beantwortet. Und dazu ist Arbeitsklima auch sehr gut. Im ersten Lehrjahr ist mit der Uhrlikan-Walzös, um die Grundlagen des Berufs kennenzulernen. Man lernt als Hersteller von simplen Bauteilen in zwei Werkstattpraktiken damit man auch einen kleinen Einblick in den Beruf Polymechaniker hat. Weil der Beruf Hand in Hand miteinander funktionieren muss. Um Konstrukteur zu werden, braucht man sehr viel Kreativität, gute Mathekenntnisse und man muss gerne im Büro arbeiten.